Eine Aufgabe aus der Investitionsrechnung, genauer gesagt aus der Kostenvergleichsrechnung. Wir sollen uns zwischen zwei Anlagealternativen entscheiden. Ein Teil der Kosten der beiden Anlagen ist schon gegeben. Was noch fehlt, sind die Abschreibungen und die Zinsen. In der Kostenrechnung berechnen wir kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen. Die kalkulatorische AFA ergibt sich hier als Differenz der Anschaffungskosten durch den Restwert dividiert durch die Nutzungsdauer. Entsprechend 100.000 Euro pro Jahr. Die Benötigung der kalkulatorischen Zinsen benötigen wir das mittlere gebundene Kapital. Dies beträgt hier 300.000 Euro. Bei 12% Zinsen sind das 36.000 Euro kalkulatorische Zinsen pro Jahr. Für die Alternative B sieht die Rechnung wie folgt aus. 400.000 Euro Anschaffungskosten auf 8 Jahre verteilt ergibt 50.000 Euro AFA pro Jahr. Bei einem gemittleren gebundenen Kapital von 200.000 Euro und 12% Zinsen ergibt sich 24.000 Euro als kalkulatorische Zinsen pro Jahr. Wir addieren für jede unserer Alternativen die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen mit den restlichen fixen Kosten sowie den variablen Kosten und erhalten die Gesamtkosten. Wir sehen, die Anlage A hat geringere Gesamtkosten, ist also die vorteilhaftere Alternative nach der Kostenvergleichsrechnung.